Hallo und herzlich Willkommen zu Connect on Air, was es wirklich jede Woche gibt und ich finde es so hilfreich, jede Woche mindestens einmal zu überlegen, worauf richte ich den Fokus. Oft versinke ich während der Woche irgendwo in meinem Alltagwust drin und äh, wenn ich dann Connect on Air habe oder irgendeinen Campus treffen, dann kann ich mich wieder auf das Wesentliche ausrichten und ich glaube, das Wesentliche ist Jesus. Und äh, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Connect on Air mit Tübingen. Grüß Gott, Servus und Hallo beim nächsten Abend von Campus Connect und R. Heute aus Tübingen. Ich bin Lukas. Ich studiere hier schon seit vier Semestern und bin auch seit vier Semestern bei Campus Connect. Und ich darf uns ein bisschen heute durch den Abend leiten. Das erste, was ich machen möchte, ist die Leute vorstellen, die mit mir jetzt hier im Raum sind. Das sind auf der einen Seite hinter der Kamera. Da steht die Klara. Dann haben wir hier Janine und Jonas. Die machen nachher mit uns den Lobpreis. Und Titus, freut mich ganz besonders, dass okay. du heute hier bist, weil wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen, physisch. Und er ist der Studentenberater von Campus Connect, der unter anderem unsere Gruppe hier in Tübingen coacht. Jetzt weiß ich nicht, zum wievielten Mal du hier dabei bist. Vielleicht bist du Blutsverband oder Mitbewohner von jemandem, der hier im Raum ist. Und deswegen das erste Mal bei Campus Connect. Da möchte ich dir einfach kurz sagen, wir sind eine christliche Studentengruppe, Campus Connect, Es gibt es deutschlandweit, beziehungsweise auch international, meines Wissens nach in mehr Ländern als McDonalds. Und wir haben einfach den Wunsch nach Gemeinschaft als Studenten und wir treffen uns, wenn wir uns treffen, um gemeinsam zu beten, gemeinsam Gott anzubeten, in die Bibel zu schauen und auch einfach Gemeinschaft zu genießen. Das Thema vom heutigen Abend ist Wozu eigentlich? Und diese Frage möchte ich auch dir jetzt direkt zu Beginn stellen. Wozu eigentlich bist du eigentlich hier in diesem Chat, beziehungsweise in diesem Livestream? Es gibt jetzt hier diese wunderschöne Chat-Funktion. Schreib doch da einfach rein, wo du herkommst oder warum du an diesem Christi-Himmelfahrtstag hier eingeschaltet hast. Und bevor wir jetzt hier noch weiter drauf eingehen, möchte ich mit uns noch zu Beginn kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt einfach für den heutigen Tag, für alles, was wir erleben und wo wir dich spüren durften. Ich mag dich jetzt bitten, dass du die Gemeinschaft hier segnest und dass du uns einfach zeigst, wie du zu uns sprechen kannst. Amen. Wie gesagt, das Thema von unserem heutigen Abend ist, wozu eigentlich? Die Frage kann man sich bei allem Möglichen in unserem Alltag und in unserem Leben stellen. Und Janine hat uns neulich erzählt, wie sie sich vor einiger Zeit diese Frage gestellt hat. Und möchtest du uns zu dieser Frage, wozu eigentlich, eigentlich gerne kurz was erzählen? Sehr gerne. Das war kurz vor meinem Bachelorabschluss. Da habe ich mich gefragt, wozu studiere ich das, was ich eigentlich mache? Weil kurz vorher hat Gott so in mein Leben gesprochen und ich habe mich gefragt, muss ich jetzt alles über den Haufen werfen, was bisher war? Muss ich mein Leben einfach komplett umkrempeln in allen Bereichen, also eben auch in dem in Bereich meines Studiums. Und ich habe dann einfach so gemerkt, nein, also es gibt nicht diesen einen Job, es gibt nicht dieses eine Studium, was heiliger ist als das andere, weil Gott einfach überall mit dabei ist. Und das war eine unglaublich wichtige Erkenntnis, die ich einfach gewinnen durfte und kann es wirklich mit vollem Herzen jetzt tun. Voll cool, Dankeschön. Wir hören euch beide jetzt auch beim ersten Lobpreislied. Freuen wir uns schon richtig drauf. Und danach hören wir die Miriam, die hat einen Poetry Slam für uns vorbereitet. Und danach macht der Titus weiter. Wir leben heutzutage in einer sehr individualistisch geprägten Gesellschaft. Sei du selbst! Gestalte dein Leben! Das sind irgendwie solche Slogans, die zu so Idealbildern geworden sind. Und das ist ja auch erstmal nicht schlecht, aber die Fragen, die sich dabei natürlich stellen, ist, Wer bin ich? Und wie kann, wie soll ich mein Leben irgendwie gut und sinnvoll gestalten? Und die Welt hat darauf erstmal nicht so eine richtige Antwort. Natürlich können wir uns irgendwie umschauen, uns irgendwelche Idole suchen, irgendwelche Menschen, die erfolgreich sind und versuchen, es denen nachzumachen und zu hoffen, dass wir dann auch irgendwie glücklich werden. Aber wir werden irgendwie wahrscheinlich schnell feststellen, dass das uns nicht wirklich erfüllen kann, weil das einfach nicht wir sind, das ist einfach nicht unser Leben. Wir sind einzigartig gemacht. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat eine Antwort auf diese Fragen. In der Bibel, in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Ja, ich finde, wir sind ein bisschen wie Instrumente, die erst unter der Berührung von Gottes Hand ihren einzigartigen Klang und ihre volle Schönheit entfalten können. Und diesen Gedanken möchte ich Formuliert in einer bisschen poetischen Form, im Folgenden einfach mit euch teilen. Wer bin ich? Wozu bin ich? Schau mich um, versuch die anderen zu beobachten, zu imitieren, probieren zu tun, was sie tun, zu sein wie sie. Nie ist mir das wirklich gelungen, nie habe ich gefunden, wonach ich suchte, versuchte alles, doch nichts, erfüllte mich, fühlte sich richtig an. Ich ticke irgendwie anders, schwinge nicht in ihrem Takt, kein Wunder, dass es nicht klappt, wenn ich versuche, ihr Lied zu spielen, ihr Leben zu leben, diese Stimmen sind eben schon vergeben. Aber in seinem Plan ist noch ein Platz zu belegen, mein Platz. Doch ahnte ich all dies nicht, kannte ihn nicht, der mir dies verspricht, und so zog ich mich zurück in eine dunkle Ecke, eine Decke aus Staub bedeckte mein Gesicht. So sah man mich nicht, und ich musste nicht sehen, nicht diesen Anblick über mich ergehen lassen, ausgelassen wie all die anderen, zu tanzen und zu singen. »Warum nur will mir das nicht gelingen?« So fand er mich dann eines Tages ganz verstimmt. Liebevoll nimmt er sich die Zeit, Ton für Ton bis zur Perfektion, ein reiner Klang. Dann fängt er an, mich zu polieren, öffnet mir die Augen für den Glanz meiner Schönheit, den Schichten von Staub erstickten. Brauch mich nun nicht mehr zu genieren sondern erfreue mich der Einzigartigkeit der Muster, die mich zieren, brillieren in seinem Licht. Dieser Moment will ihn festhalten niemals verlieren. Nun berührt er mein Herz, fängt an zu spielen und ich spüre, fühle, das ist es. Das ist mein Takt, mein Rhythmus, meine Melodie. Das bin ich. Er hat mich entdeckt, geweckt, was so lange schon schlief. Unbefleckt und rein. Das ist Leben, in seinen Armen sein. Mein Körper vibriert, verstärkt den Klang, den seine mächtige Hand so sanft produziert, reflektiert die Strahlen seiner Herrlichkeit. In seinem Licht finde ich mich. Ja, das bin ich, er hat mich gefunden, erfunden, in dieser Einzigartigkeit, die von allem Vergleichen befreit. Eine Klangfarbe, die es so kein zweites Mal gibt. Ein Lied, wie nur ich es singen kann, wenn er mich berührt. So sehr hatte ich mich bemüht, eine Geige zu sein, eine Trompete, ein Klavier, verzweifelte Schier, weil es einfach so falsch klang. So schief, wenn ich in ihrer Spur lief, mich in einen Takt zwang, der mir nicht passt. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ganz sacht spüre ich nun seine Finger über meine Seiten gleiten und klinke mich ein in das Tanzen und Singen dieser Vielzahl an unterschiedlichen Stimmen, wie sie harmonieren und zusammenklingen, um ihrem Schöpfer Lob zu bringen, seine Schönheit zu besingen. Die Welt mit dieser Sinfonie, seinem Liebeslied an uns zu erfüllen, zu durchdringen und dem Erklingen unserer Stimmen seine unbeschreibliche Schönheit wiederzuspiegeln, bis er einst selbst wiederkommt. Auch dich lädt er ein, Teil seines Orchesters zu sein. Er hat einen Platz für dich, ganz persönlich, und freut sich darauf, zum Klingen zu bringen, was tief in dir noch verborgen ist. Dir zu zeigen, wer du bist, in seinen Augen, in seinem Licht, sehnt sich danach, seine Sinfonie mit deiner einzigartigen Stimme zu ergänzen, zum Glänzen zu bringen, was unentdeckt, verdeckt von Staub und Dreck in dir steckt. Hab nur Mut, wage den Schritt aus deinem Versteck, aus der Dunkelheit, in sein strahlendes Licht. Er wartet auf dich. Genau. Cool, danke Mirjam. Wir schauen jetzt ein bisschen was in der Bibel an. Und als wir vorher zusammen zusammensaßen und überlegt haben, um welches Thema soll es denn eigentlich gehen, dann hatten wir drei Ideen gehabt. Die erste war meine Identität, was ist das? Das nächste war meine Bestimmung, wir hatten die Geschichte von dir schon gehört. Und wir hatten auch gedacht Anbetung. Ja, aber das sind drei verschiedene Sachen und wir haben die dann trotzdem relativ schnell zusammengebracht, weil die eng zusammen gehören. Ich nehme euch jetzt in den nächsten paar Minuten mit rein und ihr werdet sehen, wie das einfach alles zusammenpasst. Identität, Bestimmung und Anbetung. Fangen wir mal mit Identität an. Wer jetzt beim RECO-Tag dabei war, hier von der Region Südwest, der hat ein bisschen schon was mitbekommen, deshalb werden wir jetzt nicht groß und breit machen, ich fasse ein bisschen zusammen. Und der Hauptgedanke war meine Identität als Gotteskind. Also nicht nur, wer bin ich jetzt von meiner Familie her, sondern wer bin ich als Gotteskind. Und ich nehme das kurz mit rein in den Epheserbrief. Darum ging es. Ähm, Im Epheserbrief beschreibt Paulus uns Christen als Leute, die mit Christus auferstanden sind. Im Römerbrief sehen wir die Christen als Menschen, die mit Christus gestorben sind. Und im Epheser mit Christus auferstanden. Also da gibt es einen großen Unterschied. Und ich werde euch mal aus Kapitel 2 die ersten paar Verse vorlesen. Da schreibt Paulus, Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Hier steht drin, wir sind mit Jesus Christus auferweckt. Wir leben mit ihm. Was heißt das? Vorher waren wir tot, wie jeder andere auch. Und Gott hat uns letztendlich so viel gegeben, was das genau ist, hatten wir im ersten Kapitel dann angeguckt, auf dem Regeltag. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen, wir gucken nicht alles an. Im Vers 2 vom ersten Kapitel steht, wir haben Gottes Gnade und Frieden bekommen. Und im Vers 7 steht sogar, er hat uns damit überschüttet, er hat uns richtig viel davon gegeben. Dann, Vers 3, wir haben allen himmlischen Segen, den es gibt, bekommen. Weiter geht es, Vers 5, wir sind Gottes Kinder, bekommen damit auch ein Erbe. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist sozusagen als Anzahlung für das Erbe. Da gibt es schon was. Wo wir jetzt sehen, da geht was weiter. Vers 8 und 9, Gott nimmt uns in seine Gedanken mit rein. Wir dürfen ihn persönlich kennen, erkennen, das, was ihm auf dem Herzen liegt. Und dann, das finde ich besonders krass, im letzten Vers, also Vers 19, dass Gottes Kraft in uns wirkt. Und da steht, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und als ich das vor kurzem zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, krass, eigentlich, Jesus war tot. Und plötzlich lebt er wieder. Also das geht nicht mal von jetzt auf gleich einfach so, sondern das ist einfach eine unglaubliche Kraft. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und gerade die Kraft, mit der Gott Jesus lebendig gemacht hat, die ist in uns jetzt drin. Das waren die paar Sachen einfach vom Rinko-Tag. Und er merkt, es ist so viel, was Gott uns einfach geschenkt hat. Erstes Kapitel, Epheserbrief, sollt ihr unbedingt mal lesen. Jetzt zum zweiten Punkt, meine Bestimmung, wozu eigentlich? Mir ist aufgefallen nämlich, dass ich bei der Vorbereitung vom Rekotag ein paar Verse übersprungen habe, die einfach nicht zu der Identität gepasst haben. Und ich lese sie euch mal vor. Das ist im ersten, also Epheser 1, Vers 6, da steht, und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Vers 12, er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Und 14, da geht es erst um den Heiligen Geist, den er uns gibt. Und dann steht, auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Also zum Lob seiner herrlichen Gnade, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das Wort Lob klingt für mich erstmal so wie, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Bei Gott müsste man wahrscheinlich eher sagen, Gott, ich finde das einfach krass, was du alles kannst, denkst und machst. Und jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Wir waren die letzten vier Jahre mit Campus in Israel, haben ein bisschen Deutsch verpasst. Wie würdet ihr das Wort krass Sagen, das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Mit, mit welchem Wort könnte man das beschreiben, was Gott macht und tut? Krass. Mega. Mega. Das klingt auch noch so ein bisschen ein. Ich glaube, wir haben vier Jahre verpasst, aber krass. Shish. Also mein Lieblingswort, um es zu beschreiben, wäre Neisenstein. Okay, lass mal so. <lacht> Kannst du noch mal sagen, was Gott gemacht hat, ist einfach. Neisenstein. Also der erste Punkt war, Gott hat uns so viel gegeben, hat uns eine neue Identität gegeben. Und dann das nächste Mal, das ist alles eigentlich dazu, dass er das Druck und die Anerkennung bekommt. Er gibt uns Gnade, zu seiner Ehre. Er macht uns zu seinen Kindern, zu seiner Ehre. Und letztes Beispiel nochmal, er lässt uns an seinen Gedanken teilhaben, aber alles nur zu seiner Ehre. Schon krass, hier im Epheser 1 geht es meistens die ganze Zeit um uns, aber letztendlich doch wieder zurück zu Gott. Wir leben, wir sind, wozu eigentlich? Zu Gottes Ehre da. Und dann ist er ja nur logisch, dass er dafür die Anerkennung und die Anbetung bekommt. Und da sind wir schon beim letzten Punkt, der Anbetung. Die meisten von uns denken da wahrscheinlich sofort an gesungenen Lobpreis. Manchen von euch zaubert es gleich sofort ein Lächeln auf die Lippen und sagen, ja Lobpreis. Andere denken, wann ist es denn endlich vorbei? Ich will mal die Predigt hören oder wann kommt das Abendmahl? Ich bin irgendwo dazwischen. Ich mag das ganz toll, äh, ganz toll im Wald zu sitzen, irgendwie an so einem Tümpel, wo da irgendwelche Entenquaken quaken und im Gras knabbern. Einfach keine Ablenkung, Ruhe und da kann ich total gut Gott begegnen. Und da ist jeder ein bisschen anders. Wie, wie würdet ihr am besten anbeten? Was denkt ihr? Ein Beispiel. Also, ich bin auch so ein bisschen in der Naturtyp, aber was mir so gerade einfällt, was ich richtig genießen kann, ist ein Sonnenuntergang. Also, so was Vergängliches, aber es immer wieder gibt, aber einfach, das kann kein Mensch selber sich ausdenken und malen und das ist einfach Schönheit. Und Schönheit genießen, das finde ich, ist irgendwie sowas, wo ich auch so Gott nochmal spüre und ihn anbeten kann. Okay. Jemand von euch noch? Okay. Ähm, ja, für mich ist es so, dass ich. Ähm, wenn ich einfach Zeit mit Gott verbringe, dass ich dann einfach ganz von selbst irgendwie ihm einfach danken will und ihn, ja, loben will. Das ist eben ein altes Wort dafür, das ist einfach die Dankbarkeit. Ja. Ja. Und wir haben euch jetzt schon beim Lobpreis gesehen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen was bei euch auf dem Herzen. Ne? Und so merken wir eigentlich, es gibt ganz verschiedene Abende, wo man Gott anbeten kann. Anbeten hat viele Gesichter. Manche sind aber ja praktisch drauf, helfen jemandem, dienen damit Gott und anderen, manche eher traditionell, Liturgie, choräle manche brauchen irgendwas in den Händen. Ich habe vorhin schon gesagt, das Abendmahl wäre was. Oder andere gehen voll darin auf, wenn sie die Bibel aufschlagen können, studieren und wieder was Neues entdecken und dann einfach Gott loben für das, was er ist. Und es geht dem Paulus auch in manchen Briefen, auch gerade im Epheser, so, dass er sagt, es ist einfach unbeschreiblich, Gottes große Gnade ist einfach so groß, vielleicht bist du jemand so wie er. Und dann gibt es Leute wie uns, die einfach nur in die Natur holen und sagen, ach, Schön hier. Oder denkt mal an Julia von vor ein paar Wochen, die aus Offenburg hat von ihrem Gebetsspaziergang erzählt. Ja? Das sind solche Beispiele. Aber am Ende steht immer die Anbetung im Vordergrund. Das, was Gott getan hat. Zum Preis ist seiner Herrlichkeit, so steht es in alten Elberfelder Bibel, in der -Bibel, ich aufgewachsen bin. Und wenn jetzt einige von euch gar keine Ahnung haben, in welche Lobpreisrichtung ihr eigentlich tickt, dann habe ich einen Tipp für euch. Und zwar gibt es online einen Test. Wo man dann am Ende einen von neun, sind es bei den neun möglichen Lobpreis-Personalities angezeigt bekommt, ein bisschen Beschreibung und Tipps, wie man das im Alltag leben kann. Und ich habe das zum ersten Mal gemacht und habe gedacht, ach, ich bin ja gar nicht so schief, wenn ich jetzt nicht unbedingt der Lobpreistyp bin. Mir hat es sehr geholfen und ich mache euch Mut, also wenn ihr selber noch nicht genau wisst, in welche Richtung es bei euch geht, guckt da einfach mal rein. Der Link steckt in der Videobeschreibung drin. Bekommt bitte keinen Schreck. Wenn ihr seht, die, Frauen, die Seite ist eigentlich für Frauen gemacht, aber bei mir hat es auch gestimmt. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Gott hat uns eine neue Identität gegeben. Wir leben mit ihm und das ist seine Sicht auf uns. Alles, was er gemacht hat, hat er so gemacht, weil er es wollte, aus Liebe zu uns. Und die Ehre dafür gehört ihm einfach. Und wie jeder Einzelne von uns ihn dafür ehrt oder anbetet, das sieht ganz unterschiedlich aus. Wie das konkret bei euch im Leben aussieht, das können wir nachher nochmal in den Zoom-Gruppen besprechen. Wir bekommt noch Fragen und redet das einfach in den nächsten Kleingruppen. Und ich glaube, wenn ihr euch wirklich da reingebt, dann habt ihr wieder was Neues getan. Also mir hat es wirklich geholfen zu merken, da ist was, wo ich nicht ganz klar kam. Ich habe gemerkt, das ist was ganz Normales, also mein Lobpreisstil. Und in dem Moment konnte ich das auch viel besser ausleben und Gott begegnen. Aber vorher beten wir erstmal Gott nochmal gemeinsam an mit euch beiden. Dankeschön, dass ihr noch ein Lied mitgebracht habt. Über alles. Vielen Dank euch, vielen Dank dir Titus, wir sind jetzt am Ende des offiziellen Teils hier aus Tübingen. Ich freue mich echt, dass ihr dabei wart und lade euch jetzt herzlich ein. In der Videobeschreibung findet ihr sowohl den Link zu den Zoom-Gruppen, in denen wir uns jetzt treffen wollen, zum Beispiel diskutieren. Egal ob du zum ersten Mal oder zum sechsten Mal hier dabei bist, jeder ist herzlich eingeladen zum Diskutieren. Gerade wenn du Fragen hast, Titus ist dabei, ich bin dabei. Ihr findet auch den angesprochenen Link für diesen Lobpreistypentest test und ihr findet die Fragen, die wir gleich zusammen diskutieren wollen. Falls ihr irgendwie jetzt keine Zeit mehr habt oder das in einer anderen kleineren Gruppe machen wollt, die Fragen, die der Titus uns mitgebracht hat, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Uns hat es richtig gefreut, den heutigen Abend organisieren zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß. Schreibt es in die Kommentare. Und an dieser Stelle, wir sehen uns ja gleich wieder, sage ich trotzdem, grüß Gottle. Adele und Charmidt Bar. Ist nein. Nice.